Dazu gibt es sehr wohl empirisches Datenmaterial, Erhebungen und zwar die Mobilitätserhebung, die alle fünf bis zehn Jahre in Graz durchgeführt wird, im Auftrag der Stadt Graz, bei der jeder Befragte beantwortet, wohin er gefahren ist, mit welchem Verkehrsmittel er gefahren ist und warum er gefahren ist. Ähnliche Mobilitätserhebungen gibt es auch für das Umland, für das Land Steiermark, im Rahmen der österreichweiten nationalen Erhebung, die Mobilitätsuntersuchung Österreich. Wir als Verkehrsmodellierer und Verkehrsplaner beschäftigen uns in unserem beruflichen Leben mit der Erstellung von Prognosemodellen. Diese fußen allerdings auf sehr umfangreichen empirischen Daten, zum Beispiel die vorher erwähnten Mobilitätsstudien, aus denen wir Verhaltensdaten der Bevölkerung bekommen. Basis dieser Modelle sind dann die empirischen Daten, gestützt mit Strukturdaten. Und diese Strukturdaten die bekommen wir von amtlichen Quellen, aus denen die Prognosen für die Bevölkerungswanderung hervorgehen. In dem besagten Verkehrsmodell haben wir zuerst einen Basisfall gerechnet. Der Basisfall ist die heutige Situation. Dann wird ein Referenzfall gebaut. In diesem Referenzfall nehmen wir die Bevölkerungsprognose für 2030 und Arbeitsplätze und die ÖV-Adaptionen, die schon vom Gemeinderat beschlossen sind, also 2023 plus nennen wir das, mit der Entlastungsstelle Neuturgasse. Das war unser Referenz. Auf dieser Referenz sind dann die Metroplanungen erfolgt und alternativ dazu in einer Planvariante der Tramausbau, wie er für eine Nordwestlinie, eine Südwestlinie und eine Ringlinie 2, den alten Zweier, berücksichtigt wird.